Hey, ich bin Conny und das ist mein Leben. Das ist meine Mama. Sie schaut gerade ihre Lieblingsshow im Fernsehen. Ach, und mein Papa, der... Was? Daddy, du kannst jetzt nicht Milch holen gehen. Ja, zehn Jahre später stehe ich dann auch endlich mal auf. Ja, um meinen Vater zurückzukaufen, brauche ich eine Million Dollaros. Dann schauen wir mal nach, wie wir das hinkriegen. So, im Keller. Keller erweitern. Zwei, zwei Dollar. Wie soll ich mir das leisten? Ja, wir machen erstmal ein paar Memes hier. So, ein hübsches Meme malen. Yeah. So, wir haben jetzt schon ein paar Memes gemacht, aber ich habe immer noch kein Geld gemacht. Also würde ich mal auf Ausgang gehen. Dann gehen wir an meinen PC ran. Auf jeden Fall erstmal das Wallpaper ändern. Ah, darf ich nicht. Warum steht da 0 von 5? Aktivieren. Keine Memes zum Hochladen? Ich wurde verarscht. Ah, ich muss sie ja erst abholen. LOL. Jetzt habe ich Memes zum Hochladen. Das wusste ich doch. Jetzt werden Memes hochgeladen. Ah, ein gutes Memme. Ich erinnere mich noch daran. Ach, wisst ihr noch, wie ich das eben gemalt habe? Ich habe zwei Geld. Endlich kann ich meinen Keller erweitern. Gut, dann malen wir mal ein paar weitere Memes. So, reicht jetzt aber mal hier. Ein bisschen abholen. PC verwenden. Aktivieren. Einige Memes wurden beschädigt. Okay, dann kann ich wohl nicht mehr als fünf auf einmal machen. Heißt das, ich muss mitzählen? Aber eines Tages werde ich ganz reich werden mit all meinen Memes. Und so schuftete ich Tag ein Tag aus, malte Memes, um mit dem Geld, das ich bekomme, eines Tages vielleicht meinen Vater zurückzukaufen. Und die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, denn ich habe 10 Geld verdient. Und mit diesen 10 Geld werde ich jetzt erstmal einen Freund versklaven. Yeah! Oh, der nächste Freund kostet mich dann schon 23 Geld. Wie soll ich mir den jemals leisten können? Ja, ich habe übrigens keine Ahnung, wer das ist. Das ist wahrscheinlich irgendein Zuschauer. Und dann machen wir zusammen weiter Memes. Wieder immer so steht dies in plus 15%, aber ich kriege pro Memme einen Dollar. Das heißt, ein Dollar plus 15% sind immer noch ein Dollar. Aber immerhin habe ich jetzt 5 Dollar und kann mir jetzt eine Upgrade-Lagerung holen. Muss ich eigentlich.. Ich muss die Memmes von meinem Freund selber abholen und selber hochladen. Oh oh, das ist ja anstrengend. Aber jedes Business hat mal klein angefangen. Jetzt erstmal Ads updaten. Wie viel Geld kriegen wir jetzt? 4 Dollar! Ich dachte sogar 2, 4 Dollar! Uh! Ich werde immer reicher mit meinen Memme. Badass! Ich habe 100% mehr bekommen. Yeah! Ich spare direkt auf weitere Ads. Das lohnt sich so sehr. Ah, Mir fehlt noch ein, eins. Komm, gib mir das Memme. Das müssen wir schnell hochladen. Jürgen, ich glaube an dich. Ich mache auch noch ein Memme. Langsam geht's hier richtig los. Es wird flott, Jungs. Es wird flott. So. Ads upgraden. Und... Oh, ich werde reich. Reich, reich, reich. Update, Lagerung. Uh, upgrade, meine ich. Yeah. nur da arbeiten. Schneller, habe ich gesagt. Was will der denn von mir? Hau ab. Arbeiten oder Klappe halten. Internet Speed upgraden. Dann kaufen wir uns gleich einen neuen Freund. Aber vorher muss ich den Server wechseln, weil ich hier belästigt werde. Ah, ne, er ist wieder weggegangen. Alles gut. Gut. Neuen Freund einstellen und. Was sehen, wer es wird. Wer wird's? Na los, erzähl, wer wird's? Tani. Aber mit seinem anderen Skin. Tani kann gute Memes machen. Auf den kann man sich verlassen. Aber ich bin ganz ehrlich, Leute. Ich habe so ein bisschen Angst dass Vater Start hier bald vorbeikommt und Steuern von mir haben will, weil ich mache jetzt schon richtig fett Cash. Ich hoffe, das passiert nie. So, abholen. Ran an den Speck. Aktivieren. Und hochladen. Warum habe ich jetzt eigentlich nur 12 Lagerungen? Vorhin war das Upgrade von 5 auf 10. Und jetzt habe ich das Internet, glaube ich, zweimal noch geupgradet und bin erstmal bei zwölf. Naja, egal. Erstmal Ads upgraden. Yeah! Ich werde immer reicher. Ich glaube, ich stelle gleich noch einen Freund ein. Ja, ich stelle noch einen Freund ein. Da wird doch jetzt noch was hochgeladen. Ja, Mann. So. Das Beste an meinen Freunden ist, ich gebe ihnen einmal Geld. Und dann denken die, die kriegen nochmal Geld. Ha! <lacht> Ihr kommt nie wieder raus aus meinem Cat. Ey. Was soll denn das? Weiter schuften. Und noch einmal der, äh, faule Socken nennt man euch. So, daraufhin erstmal besseres Internet. Und selber hier ein bisschen mehr Memes machen. Schuften da hinten, schuften. Und somit begann ein wundervolles Abenteuer für mich und meine Freunde, die ich nie wieder aus dem Keller freilassen werde. Leute, jetzt schreibt mir mal in die Kommentare. Seid ihr gute Memes machen? Wenn ja dann könnt ihr euch jetzt bei mir bewerben. Kommt einfach auf meinem Discord-Server und ich werde euch für immer in meinem Keller versklaven, dass ihr für mich Memes machen müsst. Und dann gucken wir mal, was ihr hier so verbrochen habt. Und ich glaube, ich brauche einen größeren Keller. Das Gute ist, wir haben nicht viele Nachbarn. Die stört das gar nicht. Dementsprechend können wir hier noch ein kleines Loch in die Wand schlagen und schon haben wir Platz für noch mehr Sla ähm, Mitarbeiter. Und ihr müsst sie schneller produzieren. Macht mal hinne hier. Ich stelle extra jetzt noch einen ein. Und bitte sei nicht wieder der Gleiche. Bitte sei jemand Produktives. Jemand wie Felix. Viktor! Viktor wird mich retten. Viktor ist der Meister der Memes. Wisst ihr, Viktor hat Memes erfunden. Damals auf seiner Couch. Ich mache auch nochmal ein paar Memes. Schuftet ihr etwa schon wieder nicht? Was soll denn das? Üsch. Typisch. Üsch. Tani, bei dir ist das in Ordnung. Aber wach auf! Besser. Alter, nur Viktor kann man sich verlassen hier. Auf dich kann ich mich immer verlassen, Viktor. Deswegen stellen wir gleich noch einen Viktor ein. Hä? Wer ist denn das? Ha, meinetwegen. Ey, es? du schläfst die ganze Zeit. Okay. Und, habe ich schon 100 Follower? Ich habe schon 100 Follower. Yeah! Wo sehe ich eigentlich, wie viele Follower ich habe? Ach, hier oben, ich habe 1000 Follower? Ich habe 1000 Follower. Wo kommen die denn alle her? Für meine Follower erst mal ein Meme machen. Sehr gut. Hier, das ist nur für meine Follower. Also ich will jetzt aber ein bisschen mehr Geld sehen. Also ich muss mal hier wieder ein bisschen mehr Werbung schalten auf meinen Memes. Ey, Alter, immer das gleiche mit dir. Frechheit. Halt. Ich gebe denen alles, was sie zum Leben brauchen. Ein Stuhl, einen Tisch und Getränke hat er auch noch selber mitgebracht und so dankt ihr es mir. Was ist... Warum ist Victors Kopf hier unten? Und so saß ich hier und machte Memes den ganzen Tag. Aber nach drei Jahren des kontinuierlichen Memes machen, hochladen und weitere Freunde versklaven... Nein, Memes beschädigt! Kam ich auf eine Idee. Ich könnte ja mal hochgehen, gucken, wie es meiner Mutter so geht. Mama, Mama, wie geht es dir? Okay, dir geht's gut? Ich glaube, ich gebe dir eine PS5, dann bist du glücklicher, oder Mama? RGB? Huh? Cookie, Joe? Mama, du... Mama... Hör auf zu weinen. Sonst muss ich auch weinen. Komm, du kriegst einen Kronenleuchter, Mama. Guck mal, was ich dir alles beschert habe. Dein Sohn macht dich glücklich, oder? Bist du stolz auf mich? <lacht> Gaming-PC brauche ich auf jeden Fall. W warum habe ich hier jetzt einen krassen Gaming-PC? Und unten muss ich immer noch mit dieser Schrottmühle arbeiten. Was soll denn das? Und oh, was haben wir hier? Zwei k anhänger Neue Couch. Mama, guck mal, was ich alles für dich habe. document sein. Das brauche ich auch. Ey! Typisch. Was? soll das? Hier. Lass mal eine Sekunde weg. Keller erweitern. Neuen Freund einstellen. Ich hoffe, dass der jetzt besser arbeitet. Oh, Leute. Meine Memes sind zu weit geflogen. Sorry. Ey! Ich habe dich gerade erst aufgeweckt. Ach, Daniel. Auf den kann man sich verlassen. Außer, wenn er dann irgendwann keine Lust mehr hat. Seit wann trägt Daniel eigentlich dieses Base-Shirt? Ach so, weil hier Layered Clothing nicht funktioniert. Er trägt das drunter. Stimmt. Fünf Follower. Gift für die Friends. Ja, Leute. Hier, Geschenke. Nur für euch. Fühlt ihr euch jetzt glücklicher Flachbildschirm? Ich glaube, ich spiele das Spiel komplett falsch, <lacht> weil ich diese ganzen Sachen jetzt alle schon habe. Ich glaube, mit den Followern, die ich habe, hätte ich schon viel weiter sein müssen. Egal. Erstmal ein paar Memes hochladen. Ich will mir nur schnelleres Internet. So, und dann gehen wir hoch und machen Mama einfach glücklicher. Mama, ich habe 3000 Follower. Oh, ich brauche 3500. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Mama. Mama sagt gar nichts mehr. Ich glaube, ich brauche mehr Geld. Pro Mem. Also, kaufe ich mir mehr Geld pro Memme. Und dann kriege ich auch die 3500 Follower zusammen. Mama, gucke, ich hab's jetzt endlich. Eine Handtasche, nur für dich. Mama, die ist von Gucci, guck doch. Mama. Warum weinst du denn immer noch? Guck mal, was Tolles im Fernsehen läuft, Mama. Ich mach weiter mit meinem Online-Business. Hey! Von Daniel kennen wir das ja. Aber von dir hätte ich das nie erwartet. Unbekannte Person Nummer 1. 25.000 Follower. Oh, da hinten ist noch ein Knopf. 1.500. Toilette, ja. Ja, ich kann sogar auf der Toilette sitzen. <lacht> Schön, dass ich meine Hände so da vorne halte. So, wir stellen mal einen neuen Freund ein. Weil die ja schon wieder am Pennen sind. Uff. Frechheit. Dralu. <lacht> Egal, in welchem Spiel Dralu drin ist, sein Charakter sieht immer komplett weird aus. Der Kopf funktioniert nie mit den Haaren. Was ist das? Okay. Ihr müsst langsamer lernen, bessere... Ai Uff. Arbeitsmoral an den Tag zu legen. Wofür habe ich euch denn einmalig Geld gezahlt? Alter. Einmalig? Halt die Klappe oder arbeite. So, Upgrade Lagerung. Jetzt, wo wir mehr Lagerung haben, kann ich auch wieder eure Memes hochladen hier. Oh, aber ganz knapp. 70 von 70. Wir brauchen viel mehr Internetspeed. Viel mehr Internetspeed. Ralo. Ah, schon besser. Ey. Der Nächste, der einpennt, den trete ich ins Gesicht. Mehr Internetspeed. Es geht halt immer noch nicht schnell genug. Ich brauche mehr Internet. Victor. Ah. Viktor kann das verkraften. Dem tut nichts weh, weil der ist ein richtiger Mann. Okay, es dauert immer noch so lange. Ich habe das Gefühl, dass mehr Internet-Speed mir gar nichts bringt. <lacht> Schon besser Gut. Mehr Werbung, mehr Memes, mehr Hochladen. Schon wieder beschädigt. Es wird einfach nicht besser. Aber Mama, geht's dir jetzt besser? Ich habe ein funktionierendes Business im Keller gegründet. Wir werden reich werden, Mama. Mama, hörst du mich denn noch? Mama, warum weinst du denn immer noch? Es ist sieben Jahre her. Nee, es ist zehn Jahre her. Plus sieben. Es ist 17 Jahre her, dass Papa weg ist. Warum weinst du noch? Weil du ein Vollversager bist. Mama sagt das doch nicht. Du lebst in meinem Keller. Da ja, ist was dran. So. Ich würde ja noch einen Freund einstellen, aber aktuell bringt mir das gar nicht. Ey, Victor! Üsch. Ey, Daniel! Üsch. Ey, Dralu! Üsch. Ich liebe es, meine Mitarbeiter zu misshandeln. Okay. Mehr Internetspeed. Wie schnell geht es jetzt? Und. Ja, minimal schneller. Ich glaube, ich muss noch einen Freund einstellen, der mir dann mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich ziehe meinen Joker. Ey, ich hab dich doch gerade erst geweckt, oder nicht? Tani. Der echte Tani. Ohne Augenbrauen. Du bist mein Joker. Tani? Hallo, Tani? Tani redet irgendwie nicht. Ja. Guckt euch an, wie die Memes hier reintrodeln. Sie kommen einfach. Und jetzt sind alle Memes schon wieder weg. Ihr macht zu schnell Memes. Und das, obwohl ihr schlaft. Daniel. Wir brauchen auf jeden Fall ein. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich habe ein Anime-Girl. Jetzt muss ich mit dir sprechen. Oh wow. Na, na gut. Ich werde daraufhin erstmal hier Mammoths abholen. Reinpacken. Oh, schon wieder beschädigt. Ah. Und alle sind langweilig Ey, wenn ihr schon Memes macht, dann macht bessere Damit wir mehr Geld bekommen So, ich kaufe jetzt mehr Lagerung Jetzt haben wir Platz für 100 Memes Ich brauche einfach mehr Geld Und wie kriege ich mehr... Ey, ey, lass das Dafür habe ich 1000 Follower ausgegeben Okay, er misshandelt mein Anime-Girl Ich glaube, ich muss wirklich mal den Server wechseln Bis gleich Wir gehen auf Ich bin alt und verzweifelt Von Felix Und dann können wir gleich wieder von vorne anfangen Stimmt's, Mama? Dir geht's gut, ja? Wollen wir uns das ein Memme nur? Oh, das wurde alles resettet. Hier wird auch nichts mehr hoch... Hä? Ey, ich habe gerade locker... 80 Memes verloren. Warum wurde das nicht gespeichert? Ey, äh, aber immerhin habe ich jetzt neue Freunde. Ich habe Tani, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, Tani, kenne ich, kenn ich nicht, Tani und kenne ich nicht. Wisst ihr, ich nehme normalerweise nur Leute auf meine Freundesliste an, die auch wirklich meine Freunde sind. Aber es gab diesen Ein-Pad-Simulator-Livestream, wo ich gemeint habe, okay, ihr könnt auf meine Freundesliste kommen für begrenzte Zeit, wenn ihr mir Huge-Pads sendet. Und jetzt habe ich Leute auf der Freundesliste, die kenne ich alle gar nicht. Wer soll das alles sein? So, dann einmal hier abholen, reinpacken und jetzt geht's wieder los hier. Ich stell direkt einen neuen Freund ein. So, aber du wirst mir jetzt endlich gute Memes machen, Felix, nicht wahr? Ach, schon wieder kenne ich nicht. Das Schöne an solchen Spielen ist, dass das wirklich meine Freunde sind, aber die kenne ich alle nicht. Es nervt mich gerade so richtig, dass hier niemand dabei ist, den ich kenne, außer Tani. Dann gib mir mal deine Memes. Vier Stück hast du gemacht. Die anderen haben währenddessen 20 Stück gemacht. Das ist echt eine schlechte Leistung von dir. Für dich habe ich so viel Geld ausgegeben. Also, wacht hier mal auf. Aufwachen, aufwachen, aufwachen, aufwachen, aufwachen, aufwachen, aufwachen, aufwachen, aufwachen. So, jetzt ist alles geregelt hier, oder? Da war ich einmal kurz beschäftigt mit anderen Dingen hier an meinem Computer. Die macht einfach diesen. Warum schläfst du schon wieder, hä? Das ist wirklich der schlechteste Mitarbeiter, den ich je eingestellt habe. Alter, schon wieder? Ich stelle hier einfach einen neuen Freund ein. Also, niemand kann so schlecht arbeiten wie du. Wie viele Members hast du jetzt gemacht? Zwei in der ganzen Zeit. Wow. Die haben 32 gemacht. Ich schubse dich nochmal um, Anime Lady. Ey, Anime Lady. Ich weiß, ich bin amazing. Guck mal, der Typ arbeitet jetzt schon viel besser. Ich weiß nicht, wer er ist. Aber er ist so viel besser als du. Ich stelle gleich noch einen ein. Weil er so gut ist, kann ich noch einen einstellen. Und das ist jetzt wieder irgendwer, den ich nicht kenne. An all die Leute, die hier am Fließband sitzen und die ich nicht kenne. Seid gewarnt, ich werde euch alle von meiner Freundesliste entfernen, wenn ihr nicht bald auf meinen Discord-Server kommt und wir beste Freunde werden. Schon wieder? Der schläft die ganze Zeit. Er hatte so ein Fehlinvestment. Also das Geld, das ich in ihn reingesteckt habe, habe ich noch lange nicht rausbekommen. Erstmal Lagerung upgraden. Weißt du was, du darfst Schlaf. Gönn dir deinen Schlaf. Mein Freund. Was sagst du dazu, The Rock? Ja? Jetzt sag doch mal was. Guck mich nicht so an, The Rock. Komm schon, bitte. Jetzt guck doch nicht so. Dann eben nicht. Mhm. Weiter in den Keller. Und holen uns jetzt Holzboden. So, ich hoffe, das steigert eure Moral, dass ihr jetzt besser arbeiten könnt, Jungs. Und Mädels. Isch und ich. Immer die gleichen hier am Schlafen. Zu acht Memes habt ihr drei da produziert. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Leute, ich gehe jetzt hoch und ich beschere meiner Mutter ein hübsches Boot. Und wenn ich zurückkomme, will ich, dass wir reich sind, ja? Boot anzeigen. Yeah! Oh, was habe ich hier? 50k, 50k, 45k. Okay. Gibt auf jeden Fall einige Dinge, die ich mir hier holen kann. Nur meinen Papa, den kriege ich nicht zurück. Und Mama weint immer noch. Ey, wir sind ja immer noch nicht reich. Okay, ich kaufe mehr Upgrade-Lagerung. Was passiert? Ich habe Tankste-Mitglied. Was? Ich habe das Tankste-Mitglied. Was? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin reich. Mehr Geld. Mehr Internetspeed. speed Tja, dann gibt es wohl nur eine Sache, die ich tun kann. Alter. So, Leute, ihr schuftet hier jetzt. Und ich muss wichtige Business-Sachen erledigen. Und wenn ich zurück bin, sind wir reich. Alles klar? Das sieht aus. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Business. Hehe. <lacht> <lacht> Hallo, ist da jemand? Hey, Tschüss. Hey! Anna! Anna! Anna hat's überlebt, ich bin dumm. <lacht> Tja, Rainer hat selber Schuld, dass du dahin gelaufen bist, Geanti. Stirb! Stirb! Stirb! Hallo? Stirb doch endlich. Na gut, dann nicht. Brauchst nicht sterben. Ah, jetzt! Hä, äh, wo bist denn du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ach da! <lacht> okay, gehen wir woanders lang, Jungs. <lacht> hey, brauchst du. brauchst du irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh. <lacht> Die Crusader, wo bist du? Warum läufst du so weit nach vorne? Da sind alle Gegner. Ey, wer ist denn da drin? Anna, was machst denn du da? Oh, Healing. Danke. Ey, was geht ab? <lacht> oh, das war daneben. Hey, ich treffe dich. Nein. Ey Leute, ihr habt doch gesehen, das war sowas von drauf. Ich bin Selber Schuld. Krieg ich hier. Anna. Anna. Anna. Danke. Keiner hier. Tschüss. <lacht> hey, nein. Warum immer noch Heilung? Warum immer noch Healing? Hilfe, Hilfe! Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch lebe, aber unser einziger Healer ist da vorne, ganz alleine. Jetzt ist sie gestorben, toll! Krieg ich Healing? Danke. Hä? Was war das? Reini, was hast du dir dabei gedacht? Haben wir den Punkt? Ja, sehr gut. Weiter zocken, Jungs. Zocken, zocken, zocken. Das ist die Devise. Zockt ihr oder zockt er nicht? Hä, hey, wie hat sie das überlebt? Lol. Sehr gut. Weiter zocken, Jungs. Ist da hinten wir. Ah, der Tank ist hinten. Gut. Genau, das hast du jetzt davon. Back hier! Hilfe! Ich gehe woanders lang. Ich hab Angst. Wir müssen zurückfallen. Und oh, wir müssen ja alle leben? Vergesst was ich gesagt hab. Reiner, Reiner, Reiner. Tötet sie alle. Tschüss. Hab dich. Haha, Kiriko tot. Tank tot. Oh, ne, ich muss nachladen. Nein! <lacht> Nein! Tja, ich glaube, wir verlieren das. Ich komme, Jungs! Ah, oh, in Zeitlupe betrifft es sich so schön. Oh, lol. Tja, war ein gutes Match. Uh, wie sieht's hier aus? <lacht> ich habe die ganze Zeit keine Memes eingesammelt. und <lacht> ah, ja, es wird schon. War jetzt nicht sehr erfolgreich. Ich dachte, ich kann jetzt nebenbei AFK farmen. Aber ich habe schon 46.000 Follower. Das heißt, ich gönne mir jetzt einfach die Memes, die ihr jetzt hier gemacht habt. Drückt wieder auf Hochladen. Und dann gibt es mehr Speicherplatz. Also noch ein paar mehr Memes. Hochladen. Tja, und dann holen wir uns erstmal einen Big Man Truck. Yeah. Jetzt weiß jeder, dass ich cool bin. Ich bin reich, seht ihr das? Nee, okay. Mama, ich bin reich. <lacht> Mama weint immer noch. Hat mir alles nichts gebracht. Ey, du da, aufwachen. Stellen einfach einen neuen Freund ein. Oh mein Gott, der neue Freund ist Roblox Kringel. Leute, habt ihr schon Roblox Kringel abonniert? Da kommt bestimmt irgendwann ein Video, ganz sicher. Dauert nicht mehr lange, Leute. Ich freue mich drauf, wenn Roblox Kringel dann endlich mal sein erstes Roblox-Video macht. Und das ist, ähm, Oh, das ist Claudi! Stimmt, das ist Claudi! Ich wusste, er kommt mir bekannt vor. Claudi. Leute, ihr müsst auch Claudi abonnieren. Wir laden jetzt noch ein paar Memes hoch. Und dann würde ich sagen, haben wir es leider nicht geschafft, unseren Daddy zurückzubekommen. Wenn ihr glaubt, dass ich es tatsächlich schaffen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich werde es nochmal versuchen. Das war's aber mit dem Video. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und... Ciao!